Viele Betriebe umschreiben sich als Familienbetrieb, aber was findet man denn heute in sogenannten Familienbetrieben? Der Familie gehört der Betrieb, also auf rein genetischer Natur. Vater, Mutter, Tochter, Enkel und so weiter arbeiten im Betrieb oder dieser wurde vererbt. Das hat nichts mit einem echten Familienbetrieb zu tun, denn die Führung ist meist ganz klassisch weiterhin von oben herab. Chef, Abteilungsleiter, Angestellte, Azubis. Was ein echter Familienbetrieb ist, jetzt im Video. Wie definiert man einen Familienbetrieb? Familie ist eine Kultur mit einer sinnerfüllten Beziehung. Jeder darf alles sagen, es gibt keine Hierarchien, es herrscht radikale Transparenz und jeder übernimmt die Aufgaben, die er am besten kann. Wenn Sie als echte Familie im Unternehmen zusammenrücken durch radikale Transparenz und sinnerfüllte Beziehungen, dann erhalten Sie eine überwältigende Mehrheit an Menschen, die daran interessiert sind, eine exzellente Gemeinschaft zu haben für mehr Erfolg. Also eine harmonische Atmosphäre und effektives Arbeiten. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter für Ihren Betrieb brennen, dann muss Ihr Miteinander, Ihre Führung, die Kultur und das Auftreten in allen Bereichen echt sein. Und Sie können nur richtig echt sein, wenn Sie wissen, wer Sie sind. Welche Prinzipien haben Sie? Welche inneren Werte? Wonach richtet sich Ihr ganzes Tun und Handeln? Was ist Ihr internes Motto?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 Unter dem Video finden Sie einen Link zu meinem Terminkalender. Tragen Sie sich einfach ein und wir telefonieren ganz unverbindlich über Ihre Ziele, Potenziale und besprechen, ob ich Ihnen mit der Meistermarke helfen kann. Ich freue mich auf unser Telefonat. Ciao.